So, die Aufgabe ist jetzt, hier mit der Drohne äh, die Bikes, die jetzt auf der Landstraße hier diesen, diese Runde machen, äh, dann zu filmen. Das war einer der höchsten Flüge, die ich jemals gehabt habe, die Airlines. So. Jetzt hier in Madrid und schauen wir mal nach der Umstiegsmöglichkeit nach Almeria. Die Connection-Flights sind irgendwie, naja, no. ich kriege hier keinen Direktflug im Moment nach Alicante und Malaga. Keine Chance. Das ist So, hier ein bisschen Zeit zu vertrödeln. In Madrid gerade mal was gegessen, schöne Timelapse gemacht. Heute extrem müde, weil ich um 4 Uhr morgens losfahren musste, damit ich um halb acht meinen Flieger in München kriege. Und dann bist du um halb zwei immer noch wach und stellst fest, scheiße, du musst in zweieinhalb Stunden spätestens losfahren. Hola. Vor dem Start vom zweiten Flug musste dieser abgetrochen werden, weil sie Probleme mit den Instrumenten haben. So, also die tauschen jetzt den Flieger. Wir werden die Flugzeuge verändern, also wir werden dieses Flugzeuge des anderen Flugzeuge gehen. Dieses Flugzeuge ist nahe uns. Wir versuchen, diese Zeit So, dann schauen wir mal, ob der besser geht. tatsächlich schafft innerhalb einer Stunde den Flieger zu tauschen inklusive Gepäck etc. drum und dran. Die konnten mit dem anderen Flieger nicht fliegen, weil irgendwie eine Problematik mit der mit den Instrumente bestand. Irgendwie schon ein bisschen scary, aber auch äh, interessant, dass es so schnell ging. Also hm. so jetzt steht hoffentlich der Landung in Almeria in ca. 40 Minuten. Nichts mehr im Weg. Thank you, bye. So, zwölf Stunden nachdem ich von zu Hause aufgebrochen bin, befinde ich mich jetzt endlich im Leihauto auf dem Weg Ah, zum Hotel, in dem hoffentlich schon eine Dusche für mich wartet. Also erzählst mal, das ist Job und der Tag heute ist nicht bezahlt. Das ist meine Freizeit. Das ist eine harte Nummer. Also ich habe mich gerade tatsächlich extrem verfahren, aber schaut euch einmal das an. Wahnsinn! Absolut atemberaubend, was, ich, was man da sieht. Eine Landschaft und eine Straße, wo man sogar beim selber fahren schlecht wird. Das ist das Ding, das ist das Ding. Also, man hat im Endeffekt eigentlich noch gar nichts gemacht, aber man ist extrem im Arsch. Es ist jetzt halt gerade mal 20 vor 9 am Abend. Ich bin in meinem Hotelzimmer, war gerade essen, habe nur Bier getrunken und ich bin sowas von durch. Ich bin sowas von komplett durch. Nach so einem Tag um drei Uhr vier Aufstehen bis jetzt und ich habe dann nicht mehr was gearbeitet. Ich bin dann einfach mal nur hergegangen. So, das ist quasi lediglich. Oh, and you look at me like that. something in Guten Morgen. Ich habe sowas von dermaßen ausgeschlafen, sowas von ausgeschlafen. Ich fühle mich richtig fresh, feel fresh and clean. So, wir haben schon gefrühstückt. Jetzt geht's ab zur Rennstrecke. Morning. Morning. There should be a key from Kawasaki from the bus. Perfect. Yeah. Thank you. Bye. So. Wo steht er denn? Da hm? steht er. Warte, halt die vor, schnell rauf, dann brauchst du nichts tragen. ich bin hier wieder auf der Ninja Academy, die Leute kommen hier jetzt erstmal an, tun da gerade mal einen Kaffee trinken und haben ihre Unterlagen aus, äh, unterschrieben etc. und ähm, sind dann natürlich dann später auf dem Landstraßentrip unterwegs. Ich bin ja hier auf der Rennstrecke, warte dann in der Zwischenzeit, bis die wieder zurückkommen äh, und wenn es dann auf die Rennstrecke geht, dann bin ich deren Instruktor und das sind hier jetzt einmal die die Straßenmotorräder. Und? Seid ihr schon aufgeregt? Aber Sowieso. Sowieso. Und Sie mir einen Wink in die Kamera? Für das für ks teiling team aus Illetisen. Schleichwerbung auch noch. Das, ja. kostet, das kostet aber bei mir dann extra. Ja her, ich gleich zahlen. Ja, alles gut. Ausnahmsweise, ich wenn wir ein bisschen Werbung machen, oder? Du bist das genau. Ja. <lacht> Da ja, sehen ein paar Leute. Ja, sehen nur ein, paar, ein paar Leute. Ja, also, bis später. Schlimm. So, zurück bei meinem Arbeitsgerät. Der Doppel-R von KAWA, der ZX-10 Doppel-R. Das ist eine von 500 Stück, um genau zu sein, die allererste von 500. Das ist eigentlich natürlich ein, das ist mein Arbeitsgerät, mit dem fahre ich die Instruktionen hier bei Kawasaki. Äh, lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen, mit der Doppel-R zu fahren. Mit, für ein Serienmotorrad ist es extrem geil, weil die hat schon vieles, was ein Rennmotorrad hat. Die hat erstens mal auch andere Motorteile und sie ist auch viel leichter, viel agiler, viel spritziger. Motortechnisch, Fahrwerk finde ich, spricht viel besser an als wie bei der Serie oder bei der normalen ZX-10. Also die Doppel-R ist schon so ein Schätzchen und deswegen gibt es auch nur 500 Stück. Und das ist tatsächlich die erste. Die Bikes von den anderen sind soweit fertig. Meine steht auch bereit, ich habe das Leder an und wir haben uns jetzt alle gestärkt. Die Jungs sind ja zurück aus der Landstraße, die sind schon ein bisschen K.O. Aber jetzt zeigen wir ihnen mal, wie der Secuito de Almeria genauer ausschaut. Bis später!